Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und aufgrund der vielen Kommentare der letzten Videos haben wir uns entschieden, etwas zu den Informationsdiensten oder Informationsbenachrichtigungen bei Interactive Broker bei der TBS Ihnen darzustellen, sodass Sie auch hier alle Informationen auf dem Handy oder per E-Mail erhalten. Und wenn Sie keins der nächsten Videos verpassen wollen, dann bitte subscriben Sie hier zu unserem Channel, weil solche Dinge werden wir natürlich auch in Zukunft immer wieder aufgreifen. Und ansonsten ist es in der TWS recht einfach, wenn Sie Informationen benötigen, haben Sie hier oben den Button, das Menü Info. Da sehen Sie in der Regel auch, ob noch Informationen vorhanden sind, die heute wichtig sind. Gerade wenn der Markt mehr als 2% nach unten geht, kriegen Sie immer automatische Meldungen, was Sie hier ein- und ausstellen können. Und ansonsten finden Sie alles unter den Einstellungen oder Bearbeitungsbutton wo Sie dann genau sehen, zum Beispiel jeden einzelnen Trade, wenn Sie da eine E-Mail, eine SMS äh, bekommen wollen, können Sie das direkt hier einstellen. Alle anderen Dinge, was Earnings anbelangt, was ähm, ja, Berater oder auch ähm, Ratingagenturen anbelangt, wenn sich da irgendwas bei Ihren Positionen ändert, können Sie hier wirklich alles einstellen. Das ähm, heißt, wenn Sie hier mal nach unten scrollen, sehen Sie wirklich eine sehr große Liste von Dingen, die hier ähm, als Nachrichten abrufbar sind. Das können Sie dann alle in Ruhe einmal ähm, hier durchgehen, auch Veränderungen für Ihr Konto selbst. Und ganz wichtig, vielleicht gehen wir noch einmal nach oben können Sie natürlich auch festlegen, wo das Ganze dann wie in welcher Form auf Ihr Handy kommt oder per E-Mail Ihnen übermittelt wird. Und ich glaube, gerade solche Dinge sind interessant, wenn man auch viel unterwegs ist. Und das spielt jetzt auch keine Rolle, ob die TWS offen ist oder ob Sie überhaupt mit der Plattform arbeiten. Das ist genauso für das IBKR Mobile App oder für, die, für den Web Trader. Von daher wichtig, dass man diese Infos bekommt, weil das hat nichts damit zu tun, ob die Plattform offen ist oder nicht. Diese Meldungen kommen automatisch dann auf Ihr Handy oder per E-Mail. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, sodass Sie auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit, bleiben Sie gesund und vielen Dank.